Video. In diesem Video wird erklärt, wie eine Fremdkörperzange nach Hartmann funktioniert. Das ist die Zange in 30 cm. Sie existiert in verschiedenen Längen. Und sie öffnet sich hier im Scharnier über eine Übersetzung. Und mit dieser Übersetzung kann ich in ganz engen Kanälen irgendetwas greifen kann es fassen und durch den engen Kanal hindurchziehen.